Willkommen beim Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, du hast eine Kamera mitgebracht. Ja, die steht für einen Blickwinkel. Häufig fokussieren wir nämlich auf etwas, einfach fokussieren, viel zu stark fokussieren oder das tun wir uns Aha, und die Tipp? Gebt einfach häufiger mal den Blickwinkel ändern. Eure Herausforderungen von anderen Seiten anschauen. Und ihr werdet andere Resultate bekommen. Hm. Guter Tipp. In diesem Sinne, bleiben gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.